Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zum neuen Video und in diesem Video möchte ich meine neuen Erkenntnisse mit dir teilen, die dir dabei helfen können, ja noch erfolgreicher im Network Marketing zu werden. Ja, wie bereits erwähnt, möchte ich mit dir ja die neuen Erkenntnisse teilen, die ähm, dir ja auf dem Weg zum Erfolg im Network Marketing weiterhelfen sollen und ich hoffe, dass sie dir so äh, stark helfen, wie sie mir geholfen haben. Ähm, ich mache schon seit vielen, vielen Jahren, also ich habe immer Notizbücher und ähm, dort mache ich dann meine, da trage ich meine Erkenntnisse ein, wenn ich jetzt auf einem Seminar war, auf einem Workshop ähm, oder ähm, einen guten Gedankengang hatte in einem Gespräch, ja, dann mache ich da meine Notizen, meine, meine Ziele sind da drin, aber auch ähm, Leitsätze eben nach denen ich leben will oder wo ich mich hinentwickeln will und ähm, ja, und dann überprüfe ich das. Ich habe da jetzt keinen festen Termin, aber so gelegentlich überprüfe ich das einfach mal und schaue, wie weit bin ich denn, ja, ähm, ist das, was was ich so bisher an, an Leitsätzen hatte, ist es noch aktuell, möchte ich etwas davon verändern und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn und ähm, neulich hatte ich wie gesagt ein Gespräch und ähm, habe das Ganze dann eben halt auch zum Anlass genommen, ähm, ja, mir die Aufzeichnung wieder anzusehen und habe dann äh, in dem Zusammenhang mal so die neuen Erkenntnisse. Ähm, in Network Marketing, ja, also meine neuen Erkenntnisse zusammengefasst und ich hoffe, dir können sie eben genauso weiterhelfen, ja. Ähm, die, die erste Erkenntnis ist, Network Marketing ist kein schnell reich werdendes system Und ähm, ich merke das in den Gesprächen immer wieder, ich habe oft den Eindruck, dass genau Network Marketing... Mit, mit, damit assoziiert wird, ja, also bei mir war es damals auch so, als ich ähm, ja, als ich in die Branche reinkam, ähm, war es so, dass ich sehr, sehr stark, wie soll ich sagen, ähm, Erfolg und Geld getrieben war, ja, ähm, so würde ich es jetzt vielleicht nennen, was ja nichts per se, nichts Schlechtes ist, aber, ähm, ja, ich habe einfach damit das assoziiert, dass Network Marketing, ja, mich, ähm, ja, reich macht, so und ähm, ist ja auch so, ja, Network Marketing ist ja auch der Weg, den du gehen kannst, wenn du erfolgreich und reich werden willst, ja, ist ja keine Frage, nur, ähm auch heute merke ich das in Gesprächen, dass Menschen halt denken: Okay, ich muss nur meine Namensliste schreiben, 10, 20 Menschen darauf sponsern. Ja, und dann werden zwei, drei, vier, fünf oder wie viele Leute auch immer das Ganze groß machen und das wird durch die Decke gehen und ähm, dann bin ich reich. Ja, und das ist eben nicht so. Network Marketing ist ein Beruf wie jeder andere Beruf auch. Ja, und in jedem Beruf gibt es Profis und keine Profis. Und die Profis verdienen in, den, in, in ihren Berufen halt eben das meiste Geld. So, und ähm, du kannst im Network Marketing ähm, einfach nur erfolgreich werden, wenn du dir auch die Zeit gibst, ja, deine Entwicklung zu machen. Wenn du, ähm, wenn du bereit bist, Zeit zu investieren und Geld zu investieren. Oder beides, ja. Und wenn du weder Zeit noch Geld investieren kannst, dann musst du für dich überlegen, ob Network Marketing überhaupt ein Weg für dich ist. Weil Network Marketing, wie gesagt, wenn du keine Zeit investieren kannst, wenn du kein Geld investieren kannst, dann wie willst du jemals die notwendigen Fähigkeiten dir aneignen, die in diesem Beruf gebraucht werden. Ja, also das ist Erkenntnis Nummer eins: Network Marketing kein schnell reich werden System. Der zweite Punkt ist, dass du Bevor du anfängst, wenn du jetzt schon eine Firma hast, kein Problem, aber wenn du jetzt ähm, gerade so dabei bist, dich mit Network Marketing auseinanderzusetzen, dann solltest du wirklich darauf achten, dass du ein Unternehmen wählst, was nicht gerade erst an den an den Start geht. Also das ist einfach so meine persönliche Erfahrung, das Unternehmen muss ähm, einfach ähm, wie soll ich sagen? Es muss stabil sein. Ja, es muss ein stabiles Fundament haben und es sollte die Anfangsschwierigkeiten, die jedes Unternehmen bei der Gründung hat, ähm, ja, am besten schon durchlaufen ähm, haben. Ja. Ähm, es es sollte so ungefähr drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre schon am Markt sein. Und wie gesagt, aber die, die Zahl, also die Anzahl an Jahren ist jetzt nicht nur das entscheidende Kriterium, sondern es geht um das Unternehmen an sich. Das Unternehmen sollte stabil sein. Die Leute, die hinter dem Unternehmen stehen, die sollten wissen, was sie tun. Und das solltest du dir vorher ganz gut überlegen, weil... Network Marketing ist nicht, wo man heute einsteigt, außer also, du hast jetzt schon ein riesen Kontaktpotenzial mit Menschen, die, die dir blindlings überall hinfolgen. aber das wird ähm, bei den wenigsten sein, die jetzt dieses Video anschauen. Ähm wenn du etwas aufbaust, dann dauert alles eine gewisse Zeit, bis eine gewisse Eigendynamik einsetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein, zwei Jahre hart arbeitest, aufbaust, ja, ähm, regelmäßig neue Leute in, ins Unternehmen holst, das Ganze fängt jetzt gerade an zu duplizieren und jetzt macht das Unternehmen insolvent, dann bricht dir alles weg und du fängst beim nächsten Unternehmen ähm, ja wieder von vorne an. Dann baust du wieder ein, zwei Jahre das Ganze auf. Dann passiert es nochmal. Ja, und ähm, ja, und das ist dann, dann genau der Punkt, warum du ähm, dann vier, fünf Unternehmen vielleicht durch hast und bist noch nicht ähm, vorwärts gekommen. Und deswegen schau dir das Unternehmen an, dass du in ein stabiles Unternehmen kommst, weil dann kannst du auch langfristig was aufbauen. Ähm, Dritte Erkenntnis, lerne alles, was du über Marketing in die Finger kriegst. Ja? Steckt im Namen schon drin, Network Marketing, habe ich auch schon öfters in anderen Videos ähm, hier auf dem Kanal ähm, erwähnt. Ähm, Marketing ist einfach die Fähigkeit, ja gewisse Prozesse ähm, ja, im, im Unternehmen anzuwenden, um, um neue Kunden, neue Vertriebspartner zu rekrutieren. Und da muss man auch ein bisschen kreativ sein. Oft kommen Leute zu mir, die sagen, wie kann ich jetzt neue Kunden gewinnen? Ja, ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, ähm, ja, indem du halt mehr Reichweite ähm, aufbaust, indem du mit mehr Menschen sprichst, mehr Menschen deine, deine Dienstleistung zeigst. Aber den Menschen ist da nicht so geholfen, ja, mit dieser Aussage, sondern es geht einfach darum, dass du überlegst, welche Wege kann ich denn gehen, ja, um meine Botschaft in die Welt zu bringen, ja, und dann dich auf zwei, drei, vier, fünf Wege darauf zu fokussieren ja, und, ähm, und dann loszulegen und ähm, dann diese Wege dann auch zu beherrschen. Ja, und, ähm immer besser zu werden in den Dingen und das ist eben halt auch ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen, aber deswegen solltest du in das Thema Marketing hineinschnuppern, du solltest überlegen, welche Wege kann ich denn gehen, ja um eben ja, Marketing, Werbung für, für mein Business eben zu machen, ja? weil letzten Endes baust du dir ein Geschäft auf und im Geschäft geht es darum, eben halt auch um zu werben, ja? es geht darum, Menschen ja, von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung zu erzählen und ähm, diese Menschen dann halt letzten endes auch für dich und dein unternehmen zu begeistern dann ähm, erkenntnis nummer 4, werde profi arbeite nach einem system ja und ähm, auch hier ist so ähm, als ich begonnen habe ähm, ja im network marketing eben zu starten ähm, ist halt das eingetreten was ich dir gerade zu beginn schon gesagt habe ähm, dass ich halt ähm, ja, gedacht habe okay du musst nur 10 20 leute eben sponsern ja und dann wird sich der erfolg einsetzen pustekuchen Du musst Network Marketing eben als das sehen, was es ist, nämlich ein Beruf, ja. Und diesen Beruf, den muss man aller, mit aller Ernsthaftigkeit ausüben. Ja, und es gibt so ein schönes Buch von Eric worry ähm, GoPro, ja, und ähm, sei Profi, ja wie du in Network Marketing Profi wirst, ja, so ist der Untertitel und genau darum geht es, ja, du gehst ja auch nicht zu einem Arzt, der einfach nur so als Hobby, ja, irgendwo, ähm, ja, operiert, sondern du möchtest ja von einem Profi auf seinem Gebiet dann, ja, behandelt werden und so ist es im Network Marketing auch und deswegen solltest du ähm, das gleich auch mit einem richtigen Mindset angehen. Dazu könnten wir jetzt noch ein separates Video machen, das sind jetzt auch nur hier meine Gedanken dazu ähm, und deswegen, ähm, werde Profi, ja, und ähm, überleg dir, was muss ein Profi machen. Hol dir das Buch zum Beispiel, ja, und dann setzt die Dinge eben um, ja. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 5, ähm, versuch, dass du, oder nicht versuch, ja, ist Quatsch, ähm, echte endkundenprodukte das unternehmen sollte echte endkundenprodukte haben weil nur wenn du wirkliche kunden ja in deinem unternehmen hast die ähm, die produkte gerne nutzen die wo die produkte sich verbrauchen wo ähm, wo man vielleicht aber auch oder auch eine Dienstleistung, die die wirklich, wo die Menschen dich brauchen, weil du ihnen dadurch ja das Leben erleichterst, ja. Das sind Produkte, die die Menschen brauchen und die sie auch aus Überzeugung weiter konsumieren. Ja, weil wenn dir mal ein, ein Partner oder eine, eine, eine Struktur vielleicht wegbrechen sollte, was bleibt, sind begeisterte Kunden. Und begeisterte Kunden führen eben halt auch zu einem stabilen Einkommen. Ähm, Punkt Nummer 6. Hör nie auf zu sponsern. Ähm, als ich begonnen habe, war es so, ich habe gesponsert, gesponsert, gesponsert und dann kam irgendwann ein Riesencheck. Und ähm, an dem Tag, wo der Riesencheck kam, ja, da denkst du, ja, läuft, ja, jetzt kannst du da ein bisschen managen. Und das war ein Fehler. Ich war damals äh, 22, 23 und, ähm, ja, und wenn du anfängst zu managen, dann hast du eigentlich schon verloren. Mit managen wird man nicht reich. Ja, Du wirst auch nicht Erfolg haben mit Managen. Das einzige, mit was du wirklich im Network Marketing Erfolg wirst, ist ähm, Sponsern und Kunden gewinnen. Sponsern und Kunden gewinnen. Sponsern und Kunden gewinnen. Und wenn du diese beiden Dinge ja in Perfektion beherrschst, wenn du in der Lage bist, zu sponsern, wann und wo du willst, ja, wenn du in der Lage bist, neue Kunden zu gewinnen, wann und wo du willst, dann ist Network Marketing zauberhaft. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann ist Network Marketing eher, ja, eher ein Graus, ja. Aber wie gesagt, das kann man erlernen, ja. Es setzt aber auch die notwendige ähm, Bereitschaft voraus, die notwendige Einstellung, etwas wirklich zu wollen, weil viele ähm, oder ich sehe das halt häufig, ja. Ähm, Manche, die, die, die würden gern, ich sag mal, das große Geld haben, aber auf der anderen Seite nicht bereit sein, die notwendigen Dinge zu tun oder halt eben das zu geben, was es zu geben gilt. Ja? Dann Schritt Nummer 7: Halte alles so einfach wie möglich. Ähm, ja, auch hier ähm, musst du dich selbst lernen. Wenn, wenn äh, im Network Marketing, ähm, wenn deine Teampartner Webseiten aufbauen müssen, wenn sie ja, wenn sie Verkaufskanal selbst gestalten müssen und, und, und, dann wirst du halt immer, entschuldige, dann wirst du halt auch immer, dann, dann wird es sich nicht duplizieren können auf Dauer, ja? weil es wird, werden Menschen zu dir kommen, die können das einfach nicht und die, die können oder die tun sich da auch super schwer damit, das zu lernen ja? oder was auch immer ja? und deswegen sollte Network Marketing, du solltest für jeden Strategien bereithalten, das heißt nicht, dass die nicht funktionieren, ich arbeite ja selbst so, ja? aber du solltest für, auch für die Menschen Strategien haben, die jetzt zum Beispiel kein technisches Verständnis haben oder die sich halt schwer tun ja und ich meine einfach network marketing sollte nach wie vor ein Geschäft oder eine chance bieten für jeden ja ähm, der es natürlich auch ernsthaft erlernen will ja so aber deswegen muss er kein programmierer sein ja und deswegen Versuchen ein Repertoire, also ein Werkzeugkasten dir aufzubauen, dass du die verschiedenen Menschen auch ähm, verschieden unterstützen kannst, ja, dass du ihnen Wege an die Hand geben kannst, dass du sagen kannst, hier, nimm die Broschüre, sag das, ja, ähm, sende den Link, sag das, ja, dass du einfach mit den Menschen ähm, dort an ihren Stärken dann halt eben auch arbeiten kannst und dass sie eben einen relativ einfachen, einen einfachen Weg auch äh, gehen können, ja? ähm, also nicht einfach in dem Sinn, dass man jetzt ähm, die, die Arbeit für die Leute machen soll, sondern dass, dass, dass man sie in, der, in die Lage versetzt, gewisse Dinge auch ausführen zu können. Ja? Ganz wichtig. Also das ist super wichtig, ähm, halt es so einfach wie möglich. Dann, ähm, ja, wenn du schnell wachsen willst, ja, dann musst du schnell eine kritische Masse erreichen. Ja? Ähm, umso größer dein Team Teamwert ja, und umso besser deine Leute quasi ausgebildet sind, umso besser sie, ausgebildet ist vielleicht das falsche Wort, umso, umso besser sie die Fähigkeit haben, Dinge umzusetzen, schnell umzusetzen, schnell neue Leute zu rekrutieren, umso schneller kann dein Unternehmen natürlich auch wachsen, ist war selbstverständlich, aber war mir äh, gerade zu Beginn nie bewusst. Ja? Ähm, langfristig ist es aber so, dass Network Marketing kein Sprint ist, sondern es ist eher ein Marathon. Das heißt, du musst ständig dranbleiben, du musst ähm, regelmäßig, wie ich schon gesagt habe, neue Partner rekrutieren, diese regelmäßig auch ausbilden, ja? ähm, den zur Hilfe sein. Ja? An der, an der Seite sein, dass die Menschen auch wissen, sie können sich auf dich verlassen und, und, und, ja, also wir reden hier nicht von einfach ähm, mal kurz was machen und dann läuft das Ganze, aber wenn du halt schnell wachsen willst, dann ist es wichtig, dass du schnell, ja, eine gewisse Masse an, an Menschen erreichst, ja, um schnell eben halt vorwärts zu kommen, dass sich das Ganze auch schnell dupliziert, ja, ähm, genau, und das war Schritt Nummer 8 und last but not least war, ähm, ja, Fokus. Fokussiere dich auf eine Möglichkeit. Und auch das sehe ich ähm, immer wieder, ja? dass Menschen in verschiedenen Unternehmen tätig sind und ähm, eine ganz wichtige Eigenschaft ist ähm, ja, Integrität, Loyalität ja? und einfach sich darauf zu konzentrieren, eine Sache zu tun, aber die auch dann richtig zu tun ja wenn du, wenn du dir das vorstellst 100% Energie ja in eine Sache bringt dich viel weiter als wenn du jetzt zwei oder drei Unternehmen hast und jeweils nur 50% Energie dort reinstecken kannst ja also Fokus, ganz wichtiger Punkt. Ja und damit sind wir auch schon am Ende. Ich wollte jetzt nicht noch tiefer in die einzelnen Punkte reingehen, es soll einfach nur so meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse aus den letzten Jahren die, die wollte ich eben halt einfach mit dir teilen und ich hoffe, ja sie haben dir ein kleines bisschen äh, geholfen, ähm, haben dich ein kleines bisschen vielleicht auch inspiriert, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wenn das Ganze hilfreich für dich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder ähm, ja, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ähm, wie immer, schreib gerne einen Kommentar, ähm, ergänzt das Video, machst es zu einem Mehrwert für allem, wenn du noch weitere Punkte hast. Ähm, ja, dann würde mich das sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.